Hey Leute, ich bin's Conny und heute schauen wir uns das neue Pet Simulator X Update an. Das neue Lucky Update ist da, oder wie nennen wir das Update, ich weiß es nicht, es das heißt Lucky Blocks, okay. Es gibt Lucky Blocks, ich weiß noch nicht wie die implementiert sind, neues Eck, nur ein neues Eck tatsächlich. Huge Lucky Pet hier mit einem I geschrieben, haha. <lacht> Rechtschreibfehler, peinlich, Lucky Pet, haha. Trading Booths, das finde ich auch cool, das Konzept. Exclusive Booths, natürlich, ein Black Friday Deal. Oh, jetzt nur noch 20.000 Robux statt 22.000 oder was. Auto Enchant, Auto Enchant finde ich cool, aber was ich viel besser fände, wäre Auto Gold und Auto Rainbow als Auto Enchant, aber okay. Huge Performance Boost, ist auch immer gut, wenn die die Performance hochstellen. Buff Boost Bundle. Update Weekly und ich sehe da schon was. Und zwar ein Lucky Block. Den baue ich ab und ich bekomme Diamonds. 500 Diamonds. Okay. Was kriege ich? Ach, Super Lucky Boost auch noch. Common Drop. Ach, jetzt habe ich Coins bekommen. Okay. Wenn ich das öffne, kriege ich nochmal Coins. Okay. Aber man kriegt immer Diamonds, oder wie? Oh, ich habe ein Pet bekommen. Golden Gecko. Ich habe einfach... Man kann einfach Pets bekommen, wenn man die Dinger öffnet. Das ist ja cool. Ey! <lacht> <lacht> GG! Was? Nein! <lacht> warum? Warum? Was soll denn das? Ich habe gerade ein Mythical gezogen. Bitte sagt, dass das Mythical noch da ist. Als ob ich direkt so ein Mythical Lucky ziehe. Hä? Ich weiß nicht, wie hoch die Chancen sind. Schreib, keine Ahnung, wenn ihr das wisst, ihr seid ja irgendwie immer besser informiert als ich, dann schreibt es mal in den Chat. Aber das lädt hier gerade ewig. Ich glaube, ich werde einfach nochmal ähm, neu Server aktualisieren. Gehe dann auf einen leeren Server. Schmackbo2 zum Beispiel. ist mein Lieblingsserver von allen. Okay. Wir redeemen jetzt erstmal ein paar Diamonds und dann gucke ich nach, habe ich den Lucky Gecko noch. Ich habe den Lucky Gecko, wenn, dann habe ich ihn ja irgendwo hier. Es, es war ein ja normaler. Hier! Der Lucky Gecko ist ein bisschen besser als der Turkey vom letzten Event. Was heißt ein bisschen besser? Der hat äh, 0, nee, der hat sogar 4 Trillionen Stärke mehr als die Turkeys, die ich hier habe. Und das ist schon sehr gut. Ich habe den sogar mit Glittering. Wie schön. Ich mochte Glittering immer. Auch wenn es im Grunde fast nichts bringt. Upgrades gibt's natürlich wieder keine. Schade. Aber wir gucken mal in den Shop, weil das wollt ihr bestimmt sehen. Es gibt jetzt 25 Exclusive Eggs für 4.500 Robux. Danke, Preston. Anstatt den Preis niedriger zu stellen, einfach die Anzahl erhöht. Damit man immer noch teuer einkaufen muss. Exclusive Petex auch man kriegt jetzt mehr ich bin mir nicht sicher ich habe das nicht im überblick Eggs, ähm, kann ich mir nicht leisten hätte ich gerne aber ist auch so teuer gut gibt's hier noch irgendwas es gab hier irgendwie so ein buff boost oder nee keine ahnung habe ich wieder vergessen was es gab den kannst jetzt ganz teuer traden ich glaube nicht dass ich den jetzt schon so teuer traden kann es ist ja, nur in Mythical. Inzwischen sind Mythicals gefühlt gar nicht mehr so viel wert. Huge's haben inzwischen den Spot eingenommen, den Mythicals früher hatten, als es noch nur die Huge Cat gab. Ich gehe aber mal zum Trading Plaza, weil der hat auf jeden Fall ein neues Makeover bekommen. Und dann gucken wir mal nach, wie sieht der Trading Plaza in Lotto X aus. Aha, okay. Okay, es gibt hier einen Shop und hier kann man sich dann neue Booths kaufen. Die kostet mich 10 Millionen Diamonds. Die kostet mich... Ach, die, die kostet mich natürlich Robux. Und die sind nur optisch. Die ist cool. You must be a Merch-Owner. Oh, krass. Okay. Merch-Owner muss man sein. Und dann gibt es hier einfach so 100.000 Stände. Ich dachte, die haben wenigstens die Map ein bisschen überarbeitet. Aber nein, einfach hier die Stände hingestellt. Ja, ich claim. Das ist meine Booth. Booth ist geclaimed. So, und dann äh, packen wir da mal was rein. Hier, ihr könnt gerne meinen... Hier. Mein Lucky für eine Milliarde. 1, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Dürft ihr haben. Kauft! Kauft! Kauft! So, und während ihr da jetzt das Ding von mir abkauft und ich will, dass ihr mir das abkauft, ja? Kauft mir ab. <lacht> Gehe ich nicht zu. En Obwohl, Auto Enchant will ich mir einmal angucken, wie das jetzt aussieht. Enchant Until. Ah, Enchant Until You Get. Ja, das ist nice. Dann kann man ja zwischen allen aussuchen. Dann könnte ich zum Beispiel sagen, ich will Strength 5 auswählen und dann einfach Auto Enchant durchziehen. Dann Enchantet er einfach durchgehend, bis es soweit ist. Das ist cool. Pads gibt es natürlich nichts Neues. Ah, hier kann ich eigentlich wieder was rausnehmen, ne? View. Claim ein paar Turkeys. Warte, der ist... Achso, lol. Stimmt. <lacht> der ist erst in fünf Tagen fertig. Dann kann ich ja noch ein, paar, ein bisschen weitere Sachen reinpacken. Ein paar weitere Rainbow-Turkeys hier. Den reinpacken. Ich kann gerne fünf Tage warten. Ich habe kein Problem damit, ein bisschen auf die F Dinger zu warten. Ähm... Um, ich habe hier zwei reingepackt. Ja, so... Make, Ich finde das blöd, dass man immer rausgehen muss, dann wieder reingehen muss. So, und jetzt kann ich, glaube ich, noch einen reinpacken. Aber ich weiß es nicht. Das Dark Matter machen finde ich am anstrengendsten von allen tatsächlich. Aber das, deswegen mache ich auch so selten Dark Matter. Okay, das hat alles funktioniert. Jetzt haben wir hier die Goldmaschine erstmal. Und hier möchte ich unbedingt endlich mal Autogold haben. Aber da wir Autogold nicht haben, erstmal ein paar Turkeys jetzt selber Gold machen. Das ist schon mal gefailt, aber nicht so schlimm. Ich habe eine Menge Turkeys. Wie viele habe ich denn jetzt? Ich habe jetzt nur so wenig Rainbow Turkeys. Krass. Gut. Na gut. So also, kauft mir das jetzt jemand. Ey, ich habe hier für eine Billion, Billion reingestellt. Der hat für fünf Billionen gemacht. Ich habe den viel besseren Preis. Kauft bei mir. Kauft bei mir. Ich habe besseren Preis. Warte, ich wollte gerade nix equipen, please. So, Das gibt's hier eine Million für so einen Müll. <lacht> nee, uh, nee, nee. warte, ich mach mit Voice Chat. Nee, ist doof. Ist auch doof. Nee. <lacht> nee, nee, nee. Alles doofe Angebote hier. Alles doof. Hä, hey, ich bin günstiger als du. Was ist das für ein schlechter Preis? Guck mal meinen an. Obwohl, seiner ist teuer. Seiner hat mehr Stärke. Und er hat Magnet. Magnet ist cooler als Glittering eigentlich. Aber man braucht an sich nur ein Pad mit Magnet. Also nicht so das Ding, ne? Haben wir irgendwie mal einen Wichtigen hier im Spiel? Vielleicht da drüben. 20 Billion? Nee, nee. 500 Millionen? 10 Billion? Nee, <lacht> nee. Nee. <lacht> Alles zu teuer für mich. Hm... Uh, ein Merch-Owner. Hat schon eine Million geearnt. Eine Rich Cat. Oh ja, für eine Million kann ich mir eine Rich Cat gönnen. Komm. So. Purchase failed. This pet does not exist anymore in the booth. Ach so. Alles klar. Dankeschön. Dann eben nicht. Das ist dann wahrscheinlich die eine Million, die er schon geearnt hat. Hm. Mm. Nee. 10 Billion. Nee. 10 Billion vor allem. Woher? Was? Du glaubst doch nicht wirklich, dass so ein New J Rock so viel wert ist. Vor allem ein normaler. 250 Millionen? Ja, das wäre, glaube ich, ein fairer Preis. Aber für normale Pets würde ich mich gar nicht interessieren. 25 Billion. Ihr, ihr spinnt ja wohl. Ihr zackt ja wohl. Ich muss meine Booth editen. Ich muss noch ein Pad reinpacken. Hier. Ihr könnt mir jetzt eine Party Cat abkaufen. Und zwar die Party Cat könnt ihr mir abkaufen für eine... Ne, wisst ihr was? Wir machen euch mal heute einen guten Preis für nur... 250 Millionen. Gute Preis. Könnt ihr kaufen. Kein Problem. Dann machen wir noch einen guten Preis. ich kann die, glaube ich, gar nicht da reinpacken, weil die gelockt sind, ne? Nein, das ist gelockt. Dann gibt es keinen guten Preis. Kann ich das machen? Ah, das geht? Das geht? Okay. So. Man kann einfach sein Anniversary-Gift da reinpacken. Natürlich geht das. Man kann die auch traden. Aber das gefällt mir. So, kauft euch mein Anniversary-Gift. Na los, mach. Sagst du zwei Billion, Digga. Was? Woher? Eine Billion für eine party -Cat? Digga, ich... 250 Millionen für eine Partycat, aber doch nicht 1 Billion. <lacht> Was sind das für Preise? Das ist auch lustig. Hier, das Ding einfach für 12 Millionen. Kaufe ich. Das ist ein Schnapper, den gönne ich mir. Dankeschön, Dankeschön. Packe ich direkt hier in meine Booth rein. Konkurrenz aufkaufen nennt man das. Konkurrenz ist günstiger als ihr. Kein Problem. Kauft es auf und verkauft das teuer weiter. Diesmal nur für 500 Millionen. So, kauft jetzt. Kaufen, Leute. Kaufen. Kaufen? Du da kauf. Kauft Bies? Kaufen? Meint ihr, mein Gesicht ist abschreckend, weil ich so aussehe? Oh. Niemand will bei mir kaufen. Oh. Leute, okay. Ich werde es so machen. Ich habe hier jetzt ein paar Turkeys. Ich würde sagen, die nächsten 15 Leute, die mir eine Bankeinladung schicken. Und dafür mache ich jetzt erstmal meine Bank leer. Die nächsten 15 Bankeinladungen, die ich bekomme, bekommen alle von mir einen Rainbow Turkey und einen äh, Rainbow Hedgehog. So, wie viele Bankeinladungen habe ich? Die vier Komm weg, damit ihr auch alle neu machen müsst. Das sind so Einladungen, die zwischendurch gekommen sind. also ihr könnt mir Bankeinladungen schicken. Und die nächsten 15 Bankeinladungen, die bekommen dann von mir einen Rainbow Turkey und einen Rainbow Hedgehog. Huch, habe ich was geklickt? Ich weiß es nicht. Leute, kaufen! Oh, ich habe schon was verkauft. 250.000? Was habe ich für 250... Oh, ich glaube, ich habe etwas für 250.000 statt 250 Millionen reingestellt, oder? Die Party Cat. Oh, und der verkauft eine Party Cat für 1 Billion und ich habe sie für 250.000 verkauft. Okay, das war ein fetter Fail. 100 Millionen, ja. Ah, RIP Party Cat. Nicht so schlimm, der hat ja jetzt jemanden einen Schnapper gemacht. Ich habe hier ja auch einen Schnapper gemacht. <lacht> aber nicht so einen Schnapper. <lacht> ich wette, das ist meine Party Cat. Guck mal, 1 Billion. Für 1 Billion stellen die Leute alles rein, aber niemand kauft. Alle wollen nur verkaufen. Keiner will kaufen. Ziemlich peinlich, wenn ihr mich fragt. Ja! Ich bin reich! Dankeschön. Ich bin reich! 2,5 Billionen dazu verdient. Das hat sich gelohnt. Ich musste nur ein Anniversary-Gift von Felix verkaufen. Ich packe Felix dafür ein paar Gems in die Bank. Weil es war ja eigentlich Felix-Gift. Felix hatte Deposit. Du bekommst von mir Gems. Du bekommst von mir einen Anteil von, sagen wir, einer Milliarde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bitte sehr. Ja, dann gucke ich mir einfach mal den Rest des Updates an, ob es da noch was gibt. Gut, wir equippen jetzt erstmal meine besten Pets. Die sollten ja jetzt inzwischen... Ja, komm, das passt. Und ich kriege... Ein Bunny, wow. Ich glaube, in den... Ja, man kann hier, glaube ich, alle möglichen Pets, glaube ich, hier rausbekommen. Das könnte alles sein. Golden Cat, okay. Oh, ich glaube, man kann alle... Ja, man kann absolut alle Pets ziehen aus den Lucky Blocks. Das ist ja mal so geil. Alle Pets? Ja! Yeah! Ein Black Bear! Ey, eigentlich kann man die B Lucky Blocks dann echt gut verwenden, um hier... <lacht> also wenn man so faul wie ich ist, äh, den Pet Index voll zu machen, dann kann man die Lucky Blocks voll gut für seinen Pet Index verwenden, weil man ja obviously alle Pets ziehen kann, theoretisch. Einwand von der Redaktion, man bekommt nur die Pets aus der Region, in der man sich gerade befindet, plus die Lucky Pets. Ich gehe jetzt auch einmal in die Herbst-Event-Welt, weil die Herbst-Event-Welt ist noch da. Und das finde ich schön, dass das Herbst-Event noch nicht vorbei ist nach der Woche. Ah, und... Raccoon! Ich wette, die Pads hatte ich schon alle. So ein bisschen habe ich ja schon die Collection gemacht. Wie schreibt man meinen Roblox-Namen? Roblox, Conny. Da oben steht's. Wenn du es jetzt nicht rechtzeitig gelesen hast, musst du zurückskippen. Gibt's hier was Neues? Please, was Neues. Nix Neues hinterm Wasserfall. Komm schon, das hier wird doch bald eine Tür, eine geheime Tür. Ich sag's euch. Auch hier nichts Neues. Warte mal, 80.000? Ja, das war, glaube ich, normal. Kaufen wir drei. Yeah, alle Auto-Deleted. <lacht> Server-Triple-Event. Nice. Triple Damage könnte ich ja bei dieser Kiste verwenden. Dann TP'n wir uns. Warte, ich TP mich einmal in The Void, um zu gucken, ob da vielleicht noch was Neues ist. So, aber hier scheint nichts Neues zu sein. Halt immer noch die. Um Server-Boost-Maschine und die gleichen Welten wie sonst auch, die Hardcore-Welt und die Cat-Welt, da gehen wir jetzt hin. Übrigens, es steht immer noch offen, also schickt mir immer noch Bank Einladungen Die ersten 15 Bankeinladungen kriegen von mir ein Mythical-Rainbow-Turkey und ein Legendary-Rainbow-Hedgehog. Darauf arbeiten wir hin. So, ich packe mal meine Pets hier ran Oh, nochmal server Trip Wofür so viele? Wofür so viele? Oh mein Gott. Hallo, Felix. Warum schreist du so? Weil jemand Boost reinhaut. Felix, ich wollte dir nur Bescheid geben... Ich habe dir eine Billion Gems, also eine Billion Gems, also eine äh, nuts Billiade. Gems in die Bank eine gepackt, okay, weil ich habe dir ja die Anniversary Gifts geklaut und ich habe gerade ein Anniversary Gift für zweieinhalb Billionen verkauft. Okay, hey. Nett. Danke. Oh, schon wieder Lucky. Uh. Ich, ich habe eine b Gems gemacht. Ich habe eine B-Millionen Ich stell mir und, gerade vor, Cent wie der, der Typ das Anniversary Gift so für 2,5 Milliarden kauft, öffnet, kriegt der Lucky Cat raus und der versucht sie dann für 2,5 Billionen zu verkaufen. Nee, versucht sie dann für 3 zu verkaufen. 2,5. Ja, hast du ja recht, der will ja Profit machen, was er nie machen Pathetic. würde. Fettig, wichtig. Warte mal, mal. ich habe immer noch vier Anniversary Gifts. Hattest du fünf? Ich weiß nicht, kann sein. Ja, vielleicht habe ich mein Gift behalten, vielleicht auch nicht. Und noch ich habe auf jeden Fall gehen. auch einen oh. Fehler gemacht. Ich habe eine ähm, Party Cat statt für 250 Millionen für 250.000 verkauft. und da hat jemand Schnapp gemacht. Da ja, hat jemand Schnapp gemacht, der hat sich gegönnt. Aber im der Grunde, also mir gefallen die Trading Booths. Jetzt kann man auch anständig traden ohne dieses ganze, äh, diese ja. Kommunikation, dieses, yo, was offerst du, dies, das. Einfach Preis hinschreiben, das Leute kaufen, fertig. Problem, was ich an der Trading Booth sehe, mhm. also die Trading Plaza laggt viel zu sehr. Kann das sein? Kam bei mir noch nicht vor, aber vielleicht warst du auf einem volleren Trading Plaza. Das kann sehr gut sein. Dann kommt kein Ad mehr. Ja, ja, dann wollen die Leute nicht mehr, dass man die ganze Zeit addet. Mhm. Add, add, zu Ad. wenig. Einfach oh, und jetzt, jetzt läuft es auch wieder ein bisschen flüssiger. Aber X kommt mir so laggy vor heute. Dabei ja, stand in dem Update, dass es ein huge im äh, performance improvement ja, ja. hat. 80% weniger Orpe, lag und so ein Zeug. Es kommt mir so viel laggy vor. Was für verschiedene Books hast du eigentlich? Weil ich habe ich hab diese CAT, diese Electrifying-Ding. Und ich habe diese mit der Krone. Warte, Den echt? Hast du? du hast welche? Ich habe gar nicht nachgeguckt. Ich dachte, die kosten mich alle was. Nee, also nee. ja, ich Manche. weiß, dass eine für Merch-Owner war, aber diese Electrified war doch für Merch-Owner. Ich weiß es nicht, für was ist die Kronending. Okay, kicken ist... wir mal nach, weil wenn ich sie nicht hab, dann steht das bei mir und ich hab sie safe nicht. Hm? Rainbow Lucky, Woo. Wichtig. Okay, kicken wir mal nach, was habe ich denn noch alles für Booths? Mhm. Oh, Conny ist auf meinem Server. Willkommen auf meinem Server. Dann kann ich ja gucken, wie sehr das bei dir auf dem Server leckt. Nee, jetzt geht's oh, relativ okay. Ach so, okay. Ich soll sagen, so. Mal meine vielleicht, die ich also die hier kostet Gems. Das weiß ich. Die hier kostet, glaube ich, auch Gems. Ich sag nee, die, die, die kostet, die kostet Robux. Lassen. So, die ähm, hier. Dafür musst du den Void in Hardcore freischalten. Ja, ja. Den habe ich noch nicht. Das hier ist für merch Owner. Okay. Oh, die sieht cool aus. Die macht Blitze. Ja, die. Warum macht die bei mir nicht Blitze? Die hier kostet, Rain, äh, die kostet wieder Robux. Ja. Und die auch. Und die kostet auch Robux, ja. Aber was ist dann mit der, mit der Krone? Ja, die kann man hier nicht holen. Da, die hier. Die, hier, die die Biber hat. Ja, oh. sie ist weg. Ich klemm mal meine Boot. Oh, du hast so einen guten Spot. <lacht> wow. Ah, kann man hier Spot. sehen? I must ja, be VIP. Ach, die mit der Krone äh, kriegen ah, VIPs? Okay, okay. Ah, okay. Mache ich meine Electrifying-Cat, die ist viel cooler. Die ist viel wertvoller, weil ich Merch habe. Du hast ja, was einen kann ich mir hier kaufen? Echt Merch Na, ja, ich, gekauft? Ja, natürlich, mit Luis und Daniel. Krank Ach stimmt, ja, krank. Glaubst du, irgendjemand ist zu so dumm und gibt äh, 250 Millionen für einen Lucky aus? Ich, ähm, doch. ich verlange 500 Millionen. Dann verlange ich 440. <lacht> äh, ah, aber 440. ich habe zwei, das ist besser als einer. Hä, das juckt doch nicht. Hä, <lacht> doch. Ne, 444. Das ist eine gute Zahl. Nein! Außerdem, ich muss schnell wurde... die Konkurrenz aufkaufen. D der wurde in Hardcore ge gehatcht. Aber er ist nicht Hardcore. Nein, ist er auch nicht, weil es <lacht> nicht in Hardcore gibt. Das ist lustig. Aber er wurde in Hardcore gehatcht. Sicher, dass es den nicht in Hardcore gibt? Also, ich habe ihn nicht bekommen in Hardcore und ich andere Leute ich. auch nicht. Okay, Leute. Ich werde jetzt noch das Verschenken beginnen lassen. So, wie ich es vorhin schon angekündigt habe. Ich habe zwölf Einladungen bekommen, dann halt nur zwölf. Dann ist das so, ich mute mich dafür einmal. Denn die ersten 15 oder in dem Fall zwölf Leute, die mir Bankeinladungen geschickt haben, die bekommen jetzt von mir Pets. Gehen wir rein. Zwölf ist mehr, als ich dachte. Okay, the best Rem. The best Rem bekommt von mir einen. So, jetzt let's... Rainbow Turkey und ein Rainbow Hedgehog. Ich in 21 Sekunden natürlich erst. Natürlich. Kennt man. So. And the best Dream hat bekommen. Dann verlassen wir. So. Du bekommst von mir auch ein Hedgehog und ein Turkey. Dann verlassen wir die Bank wieder. Jetzt haben wir hier elf. Müssten zehn sein. Und du bekommst mir auch noch ein Turkey und auch noch ein Hedgehog. So. Verlassen. Und wieder rein. Und noch ein Hedgehog. Und noch ein Turkey. Ich finde es echt krass, das sind voll wenig Pets. Ich habe ich hab so lange gehatched dafür eigentlich. Aber wenn man die dann alle Rainbow macht, sind es dann doch wieder so wenig. Ich bin jedes Mal überrascht. Aber so ist wohl das Leben. Bitte sehr. Viel Spaß mit den Pets. Und weiter geht's mit dieser Bank. Vorsitz. Bitte sehr, bitte sehr, deposit. So. Weiß einer, wo das neue Eck ist? Das neue Eck findest du nur durch Lucky Blocks. So. Turkey, Hedgehog, bitte sehr. Und dann verlassen. Deposit, Turkey, Hedgehog, deposit. So. Verlassen. Dann kriegt Snickers noch von mir ein Turkey und ein Hedgehog. Wie kann man bank schicken? Keine Ahnung. Kalaf of Bekommt von mir auch noch was. Bitte sehr. Oh, ich bin da jetzt schon wieder richtig schnell dran. Ah, da wollte hier mit jemand wieder schummeln. Lukas mit Skills. Ähm, um, Deposits. So, ah, da ist jetzt eine Einladung weg. Eben noch da, war egal. So, bitte sehr. Deposit. Hedgehog. Turkey, bitte sehr. Bin verlassen. Und Victor. So, und das wären dann die zwölf Leute. Da ich ja aber angekündigt habe, dass ich 15 mache und jetzt doch nicht so viele dazu kamen, Kriegen die anderen beiden jetzt auch noch von mir Pets? Ich meine, das kostet ja nichts, außer halt vier Pads. Und du bekommst noch nochmal zwei Pets. So. Und Bensenheimer bekommt dann auch nochmal zwei Pets. Bitte sehr. Und ich habe meine Pets verschenkt. Und das wäre es dann mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like und ein Abo da. Bis dann und ciao!